Stella, kannst du mir kurz helfen? Der Herr Saller ist gestürzt. Ich komme. Herr Steiner, wir machen jetzt eine kleine Pause. ja? Sie setzen sich hier hin und dann geht es gleich weiter. Okay. Weiter.